Hallo und herzlich willkommen mal zu einem etwas anderen Video und zwar muss ich eine kleine Ankündigung machen, was im großen Rahmen meinen Kanal betrifft und zwar wird in den nächsten Tagen, Wochen, ich weiß noch nicht wirklich, kein Video rauskommen, meine lieben Freunde, das heißt, die Wahl wird noch ausgetragen das sind die einzigen Videos die kommen nur ich kann oder habe gerade nicht die Zeit aufzunehmen beziehungsweise habe ich gerade auch sehr viel Stress deswegen äh, möchte ich da nicht wirklich irgendwo irgendwie äh, mir noch mehr Stress oben hauen äh, um Videos aufzunehmen dann äh, zu schneiden und um die dann hochzuladen. Da braucht man ja auch ein Thumbnail. Ich habe gerade noch die Techcam-Videos, die ich bearbeiten muss, und die sollten ja eigentlich nächste Woche und übernächste Woche kommen. Das ist ja auch nicht der Fall. Und deswegen wollte ich ein bisschen Stress abbauen und mich erstmal auf andere Dinge konzentrieren: Beruf, Schule etc. Privatleben steht natürlich ganz vorne dran. Deswegen kommen abgesehen von der Wahl, die noch ausläuft, keine Videos, keine weiteren Videos bis dato auf meinem Kanal. Und die Entscheidung fällt mir auch ziemlich schwer. Das heißt jetzt nicht, dass ich aufhören werde. Ich werde mir einfach noch mal eine kleine, was heißt noch mal? Ich werde eine kleine Pause einlegen und dann zum späteren Zeitpunkt, vielleicht schon in zwei Wochen, das müsste dann ab dem 20. März sein. Da werde ich dann weitermachen und ja, meine lieben Freunde, mir fällt sehr schwer aber ich möchte mir ein bisschen Stress wegnehmen und da ist das schon ein Faktor, der mir zwar schwer an Herzen liegt, aber der steht eben ein bisschen weiter hinten und da geht das Privatleben, der Beruf schon ein wenig voran und deswegen habe ich mich dann im Endeffekt so entschieden. Ich hoffe ihr seid nicht böse, ich bin definitiv ab dem 20.03. wieder da, sei es eine Ankündigung oder anderes. Vielleicht kommt auch mal an einem Wochenende ein kleiner Stream, das kann auch sein. Am Wochenende habe ich dann ein bisschen Zeit, ein bisschen mehr. Und ja, meine lieben Freunde, da war es das erstmal von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ciao, ciao.